Je mehr Sie Ihrem Partner das Gefühl vermitteln, er oder sie könnte Ihnen gut tun, desto eher wird Ihr Partner die Kraft dazu entwickeln.